Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPEE oder Boss hier. Back am Block, hättest du das doch. Ich bin anormaler als alle anderen Standardbahn Bin ich mit der Bahn gefahren. Ja, keiner ja Freestyle hier am Anfang. Und ja, keiner ja hier. Live-Commentary hier im Start. Black Ops 2. Ihr seht schon alles hier am Start. Und ja, heute bin ich mal wieder top gelaunt, meine Freunde. Ja. Und viele haben ja ein bisschen so gemerkt unter den letzten Videos, ähm, dass ich da eben nicht so top gelaunt war, meine Freunde. Ja. Und da dachte ich mir erkläre ich euch mal ein bisschen, warum das so war, die Lage so dies, das bei mir, weil hat natürlich auch einen Grund gehabt, war nicht einfach so und deswegen kam in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, kein Plan, auf jeden Fall auch nicht so viele Videos, ja, weil ich halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Probleme hatte, meine Freunde, ja, und ist jetzt auch ein bisschen ernstes ernsteres Video und die werde ich euch jetzt mal so ein bisschen schildern, meine Freunde, ja, damit ihr da auch ein bisschen mich eventuell verstehen könnt, dies, das, ja, und damit ihr da auf dem Laufenden seid bei mir, weil ich... So, ich bin euch das ja so ein bisschen schuldig, kann man sagen Und deswegen möchte ich euch das quasi so ein bisschen erläutern, meine Freunde Und zwar, wie gesagt, hatte ich halt so ein paar Probleme, kann man sagen Ja, das waren jetzt also nicht so, wie soll ich sagen, so familiäre Probleme Also bei meinen Eltern, so ist alles okay Also so, was Schlimmes ist jetzt nicht, aber wie soll ich sagen, so Ja, kann ich halt schlecht erklären, so für Außenstehende das Ist halt so, wie soll ich sagen es sind also Sachen passiert, die mich halt so ein bisschen, ja, bedrückt haben, kann ich sagen, die also halt meine Laune ein bisschen nach unten geschoben haben. Normal, ihr wisst ja, bin ich mehr so der, ja, so der Mensch, der sich halt lustig ist, so, so erfreut, ja. Da sind also Dinge passiert, wie soll ich sagen, die haben mich halt ein bisschen runtergebracht, aber meine Freunde, die sind halt so alle jetzt geklärt, die Stars, alles ist wieder easy bei mir. Und ja, deswegen bin ich ja wieder tiptop gelaunt und deswegen kommen jetzt auch wieder auf jeden Fall häufiger Videos und auch wieder mit alter Laune, meine Freunde. Und ich kann ja jetzt schon mal ankündigen, morgen kommt dann das ähm, 1 gegen 1 hier gegen den oh, Menschen Escalation, ja, also gegen den YouTuber hier. Nehme ich dann gleich nach dem Video auf quasi und dann, ja, kommt es dann halt morgen. Und mal gucken, ob ich den Typen hier bezwingen kann, ja, also ich denke mal schon. Und ja... Also, nur damit ihr das jetzt mal wisst, warum das so war in letzter Zeit, habe ich euch mal so ein bisschen erklärt. Wenn ihr das mal ein bisschen genauer wissen wollt, ja, könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben, dann werde ich es auch mal ein bisschen genauer erläutern, was da genau bei mir los war, weil das war jetzt irgendwie nicht so ist. aber ja, waren halt Sachen, die halt scheiße waren und ja, werde ich euch dann schon sagen. Aber ich weiß ja gar nicht, ob euch das interessiert, also werde ich es mal nicht direkt rauspushen. Aber was euch bestimmt interessiert, meine Freunde, ja, was auch viele so in den letzten Videos geschrieben haben, meinten so, yo, MPO, Digga. Kannst du uns mal vielleicht so ein paar Tipps geben, so wie man besser spielt? Also das hat jetzt eigentlich keiner so direkt geschrieben, aber ich weiß, dass ihr das denkt, meine Freunde. Dass ihr also ein paar Tipps von mir hören wollt, wie ihr auch so ein überkrasses beast werden könnt, wie ich, meine Freunde. Und an sich ist es, ja, ist schon schwer, muss man sagen. Ja, Ist natürlich nicht einfach, auf so ein Niveau zu kommen, wie ich, spielerisch, ja, auch mental. Und da fängt es schon an, mental, meine Freunde, ja. Das Wichtigste ist dabei, okay, nicht das Wichtigste, aber schon sehr wichtig, dass ihr mental auf einem Level seid, wo ihr sagt, den fick ich jetzt ja kennt ihr vielleicht so wenn ihr ähm, so bitches fresh machen wollt dann müsst ihr auch mental drauf sein so die baller ich jetzt also heißt, ich denke so die baller ich dann ballert ihr die auch im 99% aus ihr seid ein Lappen aber ja beim Spielen wie ist es da meine Freunde ja haben mich viele gefragt wie werde ich da besser also Punkt A mental meine Freunde ja Mentalität ist alles wenn ihr denkt so ihr seid gut dann seid ihr auch gut ja also wenn ihr so ein bisschen Grundkenntnis habt meine Freunde weil wenn ihr euch so denkt, ja, ich weiß nicht, ich könnte jetzt verkacken, ich weiß es nicht, ob ich es jetzt schaffe, dann schafft ihr es auch nicht, meine Freunde, ja. Das ist so eine Weisheit im Leben, die hat schon damals Aristoteles gesagt, ja. Die hat auch schon damals gesagt, ist ein Griechen, meine Freunde, ja, Stichwort Griechenland. Den geht zwar zurzeit auch nicht so gut, meine Freunde, aber trotzdem, Griechen sind an sich jetzt nicht dumme Menschen, ja. waren die Griechen unter euch. Und ja, also auf jeden Fall mental, ja. Und wenn ihr da mental so auf dem Level seid, wo ich so denke, okay, die fick ich jetzt müsst ihr natürlich noch andere Sachen so abliefern können. Und zwar ganz wichtig, meine Freunde, ihr braucht die richtige Klasse, ja. Und was jetzt so viele denken, so ja, ich nehme jetzt so diese AN94 oder so, damit hier rasiere ich dann schon alles, denkt ihr an sich ja schon mal, könnte man jetzt vermuten, dass ihr hier nicht dumm denkt, ja. Ihr denkt jetzt eventuell schlau aus dem ersten Blickwinkel, ja, meine Freunde. Aber alles im Leben hat mehrere Blickwinkel. Und da müsst ihr bedenken, wenn ihr so am Anfang jetzt nicht so die Überkiller-Typen seid, müsst ihr euch ja verbessern. Und wenn ihr dann gleich diese Überwaffen nehmt, verbessert ihr euch nicht. Also mein Tipp an euch wäre, nehmt erstmal so ein bisschen schlechtere Waffen, damit ihr euch dann so mental darauf vorbereiten könnt, dann die besseren Waffen zu benutzen, weil ich weiß nicht, ob ihr diese alten ähm, chinesischen Kämpfer kennt, diese so, Wie heißen die? Ja, die Chinesen da, also die waren krass auf jeden Fall. Und meine Stimme klackt halt irgendwie ab, ich weiß jetzt nicht warum, aber die klackt halt ab. Hab wahrscheinlich in letzter Zeit zu so viel geredet, so... Aber soll jetzt mal nicht stören, ich denke, mal, ist noch auf dem Mars, wo man es auch austragen kann. Und ja, auf jeden Fall die Chinesen, ja, die krassen Kämpfer damals, haben ja gekämpft, ja. Und die haben auch nicht am Anfang diese krassen Schwerter benutzt, sondern die Fäuste, damit die sich quasi auf die Fäuste mental drauf vorbereiten können, ja. <lacht> so, Entschuldigung. Ja, dass die halt quasi auf dem Level kommen, diese Schwerter überhaupt benutzen zu dürfen, meine Freunde, ja. Und wenn man es dann darf, quasi mental, ja, dann ist man halt quasi auf dem Level... Wo das dann halt quasi auch erlaubt ist, meine Freunde, ja. <lacht> also, Entschuldigung, ich weiß gerade echt nicht, was mit meinem Hals los ist. Aber ist hier gerade unnormal, meine Freunde. Aber ich versuche trotzdem mir weiter die Tipps herauszuballern, ja. Und zwar, was ist hier noch am Start? Hier ja, meine Stimme ist gerade irgendwie total cool. Kollege der Boss, ich füge die Rick Ross. Also, ich glaube, ich nehme mir gleich einen Rap-Lead auf, wie Rick Ross, meine Freunde, hier mit der Stimme. Ist auf jeden Fall nicht schlecht dann. Also wenn ihr ein Rap-Lied als Rick Ross wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, also wenn ihr dann so eine schlechte Waffe genommen habt und ja, euch da mental darauf vorbereitet habt, jetzt die Gegner zu rasieren, was müsst ihr dann machen? Ich sag gerade Matrix-Move, habt ihr das gesehen, die, die C4 da stecken geblieben ist. Ja, auf jeden Fall müsst ihr dann, dann habt ihr eigentlich schon alles geschafft, dann braucht ihr noch eine Lobby, ja? Jetzt denkt ihr so, was für eine Lobby hole ich mir denn, so eine billige, suche ich die ganze Zeit, bis ich so eine billige Lobby habe? Nein, meine Freunde! Ihr braucht ein Lobby, wo stark die Gegner sind, dass ihr auch wirklich euch verbessern könnt, weil wenn ihr die ganze Zeit gegen so billige Typen spielt, bringt jetzt nichts, meine Freunde, ja? Ihr habt dann zwar vielleicht so an sich manchmal gute Scores, aber jetzt nicht so die krassen Scores, ja. Dafür müsst ihr wirklich durchs Feuer gehen, meine Freunde, und auch mal, ja, gegen harte Gegner spielen, damit ihr sogar vielleicht manchmal was von denen euch abguckt, und damit ihr auch mal seht, wie das so geht, ja. So die ganze Zeit nur Gameplays anschauen von guten Spielern, bringt jetzt auch nicht wirklich viel, weil. Ja, das bringt halt einfach nicht viel, weil ihr das selber durchleben müsst, ja, quasi selber durchs Feuer gehen. Habe ich vorhin schon relativ gut beschrieben. Und ja, wenn ihr das dann alles befolgt und dann halt wirklich am Ball bleibt, meine Freunde, ist ja überall so, man muss am Ball bleiben, ob das jetzt hier zocken ist oder Fitness oder Tennis, ja, überall muss man am Ball bleiben. Und dann wird es, was, meine Freunde, ja, da lege ich meine Hand früher ins Feuer. Und wenn das jetzt mal wirklich so ein Spieler sieht, der jetzt nicht so der Beste ist und das dann mal alles anwendet und er wirklich besser wird, würde ich mich auch freuen, wenn er mir das irgendwie mitteilen würde. Weil ich bin ja quasi der Samariter der deutschen Call of duty Szene. ja, ich helfe ja wirklich jedem und allem. Mache ich auch so im echten Leben so, ich sag mal so, ich bin da jetzt nicht so einer, der andere Leute Böses will oder irgendwelche Leute verarscht oder so. Nein, meine Freunde, ich bin wirklich ein Samariter, kann man sagen, ja, ich helfe jedem, jedem, dem ich nur helfen kann. Ich kann natürlich nicht jeden Menschen helfen, das weiß ich, aber ich tue wirklich mein Bestes, weil ich finde... Sollte man im Leben schon machen, weil wir sind ja alle Menschen und wir sind alle so cool eigentlich. Und deswegen sollte man auch jedem helfen. Merkt euch das. Und hier 52 zu 9 besagt auf jeden Fall so mein, unterlegt meine äh, Aussage, die ich hier gerade getroffen habe, dass ich wirklich ein krasser Typ bin. Obwohl das jetzt wirklich, ja, wie soll ich sagen, einer meiner ersten Runden ist. Und ja, sieht man einfach, dass ich krass bin, kann man sagen. Mal gucken, ob wir jetzt die da hinten noch holen, so als letzten abschließenden Punktos, Knacktos, ja. Nein, holen wir nicht. Zack. Okay, das war jetzt auf jeden Fall krass, so krasses Happy Ending, ja. Man denkt so, ich kill den jetzt, aber dann kill ich doch mich nochmal selber, also diese Mine da. 53 zu 10, 5,3 AKD, kann man auf jeden Fall lassen. Euer emp doppel oder Boss, das Mathe-Genie ist bitches, noch homo, Skurr. Skurr.